Und äh, wir haben äh, zusammen mit euch den PLCU gestartet mit 10 Cent, mit 20.000 Coins und äh, wir haben sehr schnell äh, ein paar Mal sogar äh, 100.000 geschlagen, haben, ähm, haben jetzt rund 660.000 Coins auf dem Markt, haben wir auch, wir haben auch eine Korrektur mit, mitgemacht und die Frage ist jetzt, wie kommen wir zurück auf 100.000 dollar du sabes hemos creado una moneda que salud con 10 centavos hemos creado 20.000 monedas y hemos llegado dos veces a los 100.000 Dollar ahora la pregunta es que todos nos hacemos cómo llegamos una tercera vez a los 100.000 und äh, dazu kommt es dass wir natürlich auch mit Herausforderungen des Marktes zu kämpfen haben zum Beispiel dass der ganze Markt seit einem Jahr nur, nur nach unten fliegt, Bitcoin seit mehr als 365 Tagen wirklich nur Minus zeichnet und das ist alles andere als, als einfach. Wenn wir das so denken, müssen wir in der Regel mehrere Dinge beachten. Die erste Sache ist, dass Bitcoin, die praktisch die größte Minderheit im Markt, seit mehr als einem Jahr, seit mehr als 365 Tagen, ist retrocediendo. Weiterhin natürlich, wir werden hier auch mit Kryptowinter permanent äh, ja, erschrocken, dass äh, jetzt FTX ist tot, Lunar Terra sind weg, äh, Ja, also USDT soll angeblich unsicher sein, die greifen jetzt auch Binance und Coinbase an und und und und wenn das tatsächlich kommt, müssen wir alle hier uns warm anziehen und vielleicht drei, fünf oder sogar länger Jahre mit dem Kryptowinter rechnen. Y todo el mundo nos está tratando de hacer miedo y decir, oye, estamos entrando en un cripto invierno. Tú has visto que se desaparecieron FTX, se desapareció Terra Luna. Tú estás viendo que ahora Binance y Coinbase están bajo un ataque eh, por parte de, de las autoridades. Entonces, es muy, muy, muy importante que aquí entiendas que la gente se está preparando para un cripto invierno de 3 a 5 años. Das sind alles Barrieren, das sind alles Hindernisse. Zudem, dass unsere Community hat sich so erschrocken, dass sie quasi auch Panikverkäufe gestartet haben und so lange, dass wir sogar auf 1.000 Dollar Korrektur erfahren haben. Und das ist alles andere als angenehme, wenn die eigene Community Angst hat. Und auch in tener nuestra Comunidad se llevó un gran susto porque pues estuvimos en un precio bastante alto y luego bajamos bajamos bajamos hasta mil dólares y por eso la gente entraron en pánico y vendieron en pánico y eso es una situación muy desagradable desagradable cuando la comunidad está en miedo. Der weitere Grund ist natürlich, dass viele Leute die goldenen Regeln einfach missachten, und ignorieren. Sie denken, sie wissen es besser. Am Ende kämpft jeder gegen jeden auf der Börse und äh, unterbieten einander und crashen damit den Preis und das ist natürlich wegen fehlender auch Ausbildung und so weiter so also fehlender Finanzausbildung und äh, wenn wir jetzt goldene Regeln alle befolgen würden hätten wir jetzt ganz anderen Preis aber das tun die meisten Leute nicht Dann viene aquí tomar en cuenta que la mayoría de la gente de la comunidad están haciendo caso omiso a reglas de oro Ellos por falta de educación, no están entendiendo cómo funcionan realmente y por lo tanto ellos entran en las bolsas y, y uno va más barato que el otro y, y, y le ponen precio más abajo, más abajo, más abajo y si todo el mundo estuviera respetando estas reglas de oro créeme que hoy tendríamos un precio muy, muy, muy diferente pero la gente simplemente no respeta las, las reglas de oro und das äh, zusätzlich kommen noch etliche Marktbarrieren auf uns zu, wie zum Beispiel verspätete Listungen, abgesagte Listungen, fehlgeschlagene Listungen bei Top-Börsen, äh, Coin-Market-Cap, äh, nicht Einwilligung uns äh, zu ranken. Wir sind inzwischen schon Top-30-Coin. Die wollen uns immer noch auf 2.600 verharren lassen. Ähm, anstatt uns die Top 100, die wohlverdiente Top 100 zu geben und so weiter. De, deswegen sind wir auch auf dem Markt unsichtbar, verlieren äh, auch große Investoren, äh, große Aufmerksamkeit und müssen auch mit diesen Barrieren fertig werden. También hay que entender que eh, los jugadores del mercado están jugando en ocasiones en contra de nosotros. Ve, por ejemplo, tenemos unos listados en exchange que se atrasan. Tenemos otros listados que ya están preparados y no se van a cabo. Tenemos el problema de CoinMarketCap, que no nos está respetando nuestro lugar, nuestra visibilidad. A nosotros nos corresponde un lugar entre los primeros 30, pero realmente ellos no están un lugar en los 2,600. Y eso es que nuestra visibilidad no está para que grandes inversionistas, grandes Jugadores se fijan en nuestra moneda, se dan cuenta sobre nuestra moneda y, y, y entran, que a, lo, a su vez sube precio y todo eso hay que tomar en cuenta. Und äh, nichtsdestotrotz wollen die Leute, dass wir den Trend umkehren, dass der Trend nach oben geht, dass äh, PLCU wieder eine Explosion erfährt und hier, dass wir die la korrektur die besiegen. Y también la gente está exigiendo que nosotros hacemos algo al respecto, porque no quieren seguir todo el tiempo en la corrección de PLCU, quieren que haya una explosión. Y por lo tanto pues, necesitamos una estrategia muy fuerte para lograrlo lo que la gente está esperando. Y la corrección solamente, solamente... Weil und und die Explosion nach oben, die Preis der Preiswachstum passiert ja, wenn die Coins verbrannt werden und wenn die Coins gehalten werden und wenn nur ein kleiner Teil verkauft wird y la explosión de precio realmente sucede cuando las monedas se están quemando cuando realmente disminuye la oferta y cuando la gente los mantiene y venden una pequeña parte entonces hay una explosión de precio. Y uh, das es wichtig, wenn wir diese uh, esta Explosion haben wollen, müssen wir sorgen dass der Coin verbrannt und eingefroren wird, dass wir sein, äh, sein Angebot auf dem Markt irgendwie unter Kontrolle bekommen. Und äh, weiterhin müssen wir dafür sorgen, dass die Menschen die goldenen Regeln befolgen, dass die wirklich diszipliniert werden und nicht wie bei jeder Diät, vielleicht eine Woche machen, einen Monat oder fünf Monate und dann äh, brechen sie alles ab und, äh, und, und fressen sich voll, ja, bevor sie schlafen gehen, genauso, bevor sie schlafen gehen, verkaufen sie alles ab und so weiter. Das heißt, wenn die Leute nach den goldenen Regeln nicht spielen, wird es sehr schwer sein, den Preis äh, unter Kontrolle zu bekommen. Sí, también es muy importante que tú entiendas que necesitamos eh, asegurar que la gente respeta las reglas de oro, porque es lo mismo como una dieta, imagínate que tú empiezas una dieta y dos, tres, cuatro semanas te va bien y respetas al 100% esas reglas que tú te pones pero de repente tú dices, ay no y antes de acostarte tú comes y comes y comes y otra vez vas a engordar, rompes tu dieta la misma forma es que la gente rompe las reglas de oro antes de irse a dormir, venden todas sus monedas y con eso están bajando el precio Weiterhin müssen wir natürlich dafür sorgen, dass wir neue Nutzer anziehen können, dass wir attraktiv bleiben, dass wir sehr starke, finanzstarke Klientel äh, zu uns einladen. Und dazu müssen wir auf die Top-Börsen hin und wir müssen endlich diesen Coin Market Cap hier bezwingen. Y también es muy importante que atraemos nuevos usuarios, grandes jugadores, grandes inversionistas. Y para eso tenemos que estar en los top exchange en los más grandes exchange. Y por fin necesitamos el lugar que nos corresponde en CoinMarketCap. Y para que... Podemos lograr todo eso. Tenemos que ser un poco ocurrentes y salir por nuevos caminos. So, so, weiterhin, natürlich, müssen wir dafür sorgen, dass wir unsere Produkte richtig stark starten können und dass wir damit auch den Preiswachstum nach oben befördern können. Y también es muy importante que entendemos que tenemos que lanzar nuestros productos y con estos productos vamos a lanzar o vamos a aumentar paso a paso el precio. Und uh, wie können wir das alles so gestalten, dass wir das auf unseren POC ultima anwenden, dass wir die Nachfrage dass wir das Angebot unter Kontrolle äh, kriegen durch Verbrennen, durch Einfrieren, dass die Leute die goldenen Regeln befolgen, weil die vier Jahre sind ja nicht von uns vorgegeben. Das ist ja von Bitcoin vorgegeben. Das hat ja mit seinem Halving zu tun. Und das, darauf basieren ja die goldenen Regeln, ähm, mhm. dass der Coin Attraktivität für neue Nutzer hat, dass wir gelistet werden und natürlich, dass der Preis endlich anfängt, richtig massiv zu wachsen. Sí, ¿cómo podemos hacer que en los próximos cuatro años podemos asegurar que la moneda sube y la gente está um, haciendo o están um, teniendo la liquidez la demanda que necesitamos para que el precio sube y todo eso tenemos que resolver nosotros. Und uh, wir haben jetzt uh, einfach die Strategie so weit gebracht, dass wir gesagt haben, hey, wir müssen ein bisschen einen anderen Weg gehen, wir müssen eine fundamentale Technologie werden, wir müssen auf den anderen, auf den nächsten Level umsteigen. Que hacer algo y por eso hemos hacer este Und deswegen haben wir uh, uns entschlossen, denn die Technologie Litecoin zu verlassen und PLC Ultima auf die Tron-Chain ähm, umzulagern. Por eso hemos nosotros decidido de dejar la blockchain de Litecoin y cambiarlo, hacer un cambio hasta la blockchain de Tron. Und hier ganz wichtig, wir werden kein Token sein auf Tron. Nein, hm. nein, nein. Wir nehmen die Blockchain von Tron passen sie für unsere Bedürfnisse an, forken die und starten absolut selbstständig und unabhängig auf, den, auf unserem Netzwerk. Das bedeutet, wenn Thron stirbt, alle sterben, wir können trotzdem am Leben sein, weil wir unabhängig sind. Y es muy importante que entiendas que no vamos a hacer un token en el blockchain de Tron como un token TRC20, sino nosotros vamos a tomar como base el blockchain de Tron, vamos a hacer modificaciones, la adaptamos a nuestras necesidades y vamos a suponer que si la moneda Tron se va a desaparecer, va a morir. A nosotros no nos pasa absolutamente nada porque solamente tomamos como base su tecnología. Tron Blockchain ist eine fundamentale Technologie, das bedeutet, sie eröffnet uns eine massenweise Reihe an neuen Türen und an neuen Möglichkeiten, die einfach bis heute für uns einfach unvorstellbar sind. La Technologia de Tron, de Blockchain de Tron, nos abre Puertas muy diferentes, es una tecnología fundamental y podemos hacer cosas que hoy para nosotros ni siquiera nos podemos imaginar muchas diferentes eh, posibilidades están a, a nuestra disposición. Zum Beispiel, was können wir dann mm -hmm. Erstens, es ist uh, eine fundamentale Technologie, wir können damit alles starten. Wir können smart kontrakte auflegen. Wir können Stable-Coins herstellen, Security-Coins. Wir können ganze Industrien zu uns einladen. Wir können sogar USDT zu uns auf unsere Chain einladen. So vielseitig ist diese Technologie. Pero qué podemos realmente hacer diferente en este nuevo En, en, en nuestro nuevo modo. Eh, antes que nada hay que entender que es una tecnología fundamental. Podemos hacer eh, tokens de seguridad, podemos hacer nuevos contratos inteligentes, podemos hacer monedas estables, inclusive podemos invitar a USDT para que USDT emite monedas en nuestro blockchain. Podemos invitar totalmente nuevos jugadores de la industria para que usen nuestra tecnología und weiterhin wir können auch für die Dezentralität was machen wir können dezentrale Apps starten wir können dezentrale Wallets machen wir können dezentrale Spiele okay. DeFi wir können dezentrale Börsen machen es ist so viel möglich mit dieser Technologie und damit podemos en base a esta tecnología desarrollar Aplicaciones descentralizadas, billeteras descentralizadas, podemos desarrollar juegos en nuestro blockchain, podemos crear exchange y muchas otras cosas que no nos son posible ahora, pero en un futuro ya lo podemos ofrecer. Weiterhin, uh, Tron Technology ist ein una auf einer dele, uh, delegated Proof of Stake. Das bedeutet, man hat dann eine hundertprozentige Dezentralisierung per se, weil uh -huh. ja die Leute die Coins halten und damit die Blockchain dezentralisiert machen. Y también es importante que esta nueva tecnología funciona en base al Delegated Proof of Stake, la prueba de, de existencia. Entonces eh, es muy importante que dass das, was wir a permitirnos de ser 100% descentralizado y obviamente hoy todo el mundo Y requiere esa descentralización, lo que nos beneficia también. Weiter es natürlich eine sehr starke Belastbarkeit, Skalierbarkeit, natürlich auch ähm, ist auch Resistenz gegen irgendwelchen Einflüssen und Eingriffen, was auch absolute Sicherheit und Vertrauen zu dieser Technologie äh, gewährleistet. También esta tecnología está mucho menos vulnerable ataques de fuera hacia nuestra tecnología y por eso esta tecnología va a crear mucho más seguridad y mucha confianza en lo que estamos nosotros haciendo. Aber wir können nicht nur die Technologie forken und uh, und dann einfach auf Drohnen machen. Das bedarf natürlich ein bisschen Vorlauf. Wir werden ungefähr ein Jahr dafür brauchen. Und bevor wir das tun können, brauchen wir eine Zwischenphase, einen Zwischenschritt. Y obviamente no podemos decir, ah, mañana vamos a hacer la, el cambio, la bifurcación y a partir de mañana vamos a hacerlo en la tecnología de Tron. no, necesitamos para eso más o menos un año y en este año vamos a tener una, una fase de transición. Und dieser Zwischenschritt ist die Splitung von den jetzigen Ultima in zwei Coins. Ja, also es ist wichtig, dass wir einfach jetzt den jetzigen Ultima komplett vom Network trennen und dass wir, äh, dass wir einfach auch einen Weg finden, denn auch bei Coin Market Capsule listen, Es sind viele, viele Gründe, um das zu machen. Und es ist importante sehr wichtig, dass du dass wir eine Division von PLC Ultima zwischen zwei verschiedene Waren haben. Das heißt, der jetzige blaue Ultima, was ihr in dem Wallet habt, wird einfach jetzt umgefärbt, um umgenannt, damit wir, damit wir den swappen können. Das heißt, es wird der alte wird zum Grünen und wir starten einen neuen Blauen. Ja, der startet wie zum Beispiel, naja, fast von null damit wir diese Verknappung wieder haben. Y vamos a hacer una cosa. La moneda que tú ahora tienes en tu billetera, el PLC última, que tú ves todo en azul, la, los colores de las aplicaciones azul, se va a cambiar al verde. Lo pintamos de verde. Y de ahí vamos a tener también una segunda moneda que ya otra vez va a adaptar el anterior nombre, el PLCU, PLC última porque el anterior se va a llamar PLCU Classic y de esta forma vamos a tener la posibilidad de otra vez tener esta, esta eh, pequeña cantidad de monedas nada más. Das bedeutet, für die Nutzer, die jetzt Ultima haben, wird eigentlich nichts ändern. Das bleibt der gleiche Coin, die gleiche Blockchain, es ist alles das Gleiche, man kann sich das so vorstellen, das Auto... Ist das gleich die gleiche Marke, die gleiche Farbe, das gleiche Modell? Nur der Motor wird einfach ausgetauscht, und das ist dann die Blockchain, die wir jetzt austauschen. Du, la gente que tienen en este momento PLC Última und no quieren hacer nada, tienen sus mismas monedas, tienen sus monedas en su billetera, no tienen que hay, tener ninguna preocupación. Se puede imaginarse. Como tenemos un carro y el carro es la misma marca, el mismo modelo, el mismo color, nada más que le vamos a cambiar el motor. Y eso das bedeutet, que el jetzige uh, PLC Ultima wird PLC U Classic Que se haga una nueva Domain, que se haga grün y que se haga un nuevo PLC U Classic. Alles andere bleibt das gleiche. Es gibt nichts irgendwie uh, sonst an Veränderungen an dem Coin. Y en, en, en palabras concretas, en términos concretos, la moneda que tú tienes hoy en tu billetera, el PLC última, va a cambiar el color a verde y se va a llamar PLCU Clásico, PLCU Classic, y no se va a cambiar otra cosa más que el color y también va a tener um, un nuevo, una nueva página, plcu-classic.com. Und wir werden hier auch, also der Block Explorer ist auch grün geworden, auch mit plc classicinfo Y también el explorador de bloques va a tener una nueva, un nuevo color, un nuevo diseño y una nueva página. So, dann wird die Wallet grün gefärbt und die Wallet auch grün gefärbt. La billetera se va a pintar en verde y también la granja también va a ser verde. Auch die Trading Paare bleiben PLCU Classic USDT, PLCU Classic POCU X und auch Classic PLC wird bleiben, tres pares. Um, vamos a tener tres pares en Coinspeed, PLCU Classic USDT PLCU, äh, PLCUX und PLCU C, PLC Classic para el Nuevo PLCU. Genau. Und äh, der PLCU Classic oh. wird auch bei Auszahlungen in Cashback-Programmen weiter benutzt. Das heißt, die Firma wird sie ja auch weiter aufkaufen und in die Cashback-Programme reinstecken, sodass nichts verändert. Nochmal, für äh, jetzigen Kunden verändern sich nur drei, drei Sachen. Das ist die Farbe, das ist der Name und das ist die Domain. Um, también en los programas de cashback vamos a usar la moneda que hoy tú tienes en tu billetera, que la empresa va a comprar y va a ofrecer como el cashback la moneda que tú hoy conoces como PLSU, que va a ser PLSU Classic. Y lo único que va a ser es tiene un nuevo color tiene un nuevo nombre y tiene un nuevo dominio pero es exactamente la misma moneda. Undas coole ist, dass man den alten Classic zu der neuen PLCU 1 zu 1 swappen kann, wirklich ein Classic, ein neue PLCU kann man swappen. Y lo bonito es especialmente para la gente de la distribución que tú puedes hacer un intercambio de uno a uno del PLCU Classic und das ist auch das Wichtigste, dass äh, jeder versteht, niemand verliert hier irgendetwas, es ist nur ein zusätzlicher Tool und der ist absolut freiwillig, ja, dieser Swapping, das ist kein Muss, das ist kein Zwang, das ist absolut freiwillige Sache. Y es muy importante que la gente entienda que nadie está obligado a hacer nada. Nadie va a perder absolutamente nada. Quien lo quiera hacer, que lo pueda hacer. Es una herramienta adicional que, que le estamos dando a la gente, pero nadie tiene que hacerlo si no lo quiere. Y eso es también importante. No mal, das no es das actual no es POCUX o uh, marketing. Es betrifft nichts, es betrifft nur PLCU. Und mit dieser Initiative verstärken wir einfach unseren Hauptcoin, unsere Lokomotive, die zurzeit einfach ja, sehr harten Kampf an dem Markt austragen muss. Es ist sehr wichtig, dass in deinem Geschäft, in der Distribution von PLCUX, de las Granjas, de las Monedas, no cambia absolutamente Nichts, Nada, nada, nada, nada. Solamente es para que nosotros. Und es ist auch wichtig, dass der neue PLCU, der wird dann eine eigene Blockchain haben. Zwar, das ist wie ein neuer Coin, aber er wird die gleiche Farbe haben, blau, er wird den gleichen Namen tragen, wird auf allen Börsen gehandelt. Damit kann man X-Minter kaufen, Cashback-Codes kaufen, die Karten laden und, und, und, und erst da für 1 zu 1 Swapping für PLC Classic. Also dieser Coin geht auch auf Binance und weiter. Wir müssen einen richtig starken Coin kreieren. Und es ist sehr wichtig, dass du das mit dieser Modell kannst du mit der neuen Modell machen. Du Blockchain, aber alles, was wir gesagt haben, was wir können, con nuestra moneda PLC última vas a poder hacer con esta moneda. Va a tener las mismas eh, páginas que hoy conoces. También, obviamente, mmm, vas a poder comprar con eso eh, el, el, la granja de PLC UX, el Minter, el Cashback, las tarjetas. Todo lo que tú querías hacer, puedes hacer con esta nueva moneda y la puedes cambiar clásico al nuevo PLC 1 a 1. Und äh, dieser, dieser äh, Zustand wird ja. genau für ein Jahr geben. Das heißt, wir haben jetzt POC Classic und PLC Ultima. Und dann werden wir am Anfang äh, 24 PLC Classic beibehalten. Und der Ultima wird auf den Thron nochmal geforkt. Ja, das ist dieser Zustand jetzt so ein Mittel-Zwischenschritt äh, bis zu dem großen Fork. Y lo que hacemos, esta transición va a tardar un año, más o menos, en el, enero 2024 terminamos todo. Y dentro de este tiempo vamos a tener nuestro, el, vamos a seguir usando nuestro uh, blockchain de Litecoin, pero luego se va a hacer la transición o el cambio también con un swapping a la blockchain de Tron. Y uh, es también muy importante entender que no sich cambia en el modelo gar nichts. Es ist nur eine zusätzliche äh, Installation, eine, ein zusätzlicher Produkt, ein zusätzlicher so, Hilfsmittel, damit wir den Ultima, den Hauptcoin, der gerade ja auch am Kryptomarkt es schwer hat, richtig das 100, um das Zehnfach, um das Hundertfache zu verstärken, damit unser Modell noch stabiler, noch sicherer wird. Es ist sehr wichtig, dass du eine Sache hast, dass nichts von deinem wird. Nada va cambiar tu negocio. Solamente es una cosa adicional que hacemos, un proceso adicional para reforzar más nuestro ecosistema. Und ganz wichtig, dass PLC Classic zu PLC Ultima durch spezielle Swapping-Pakete im Dashboard 1 zu 1 geswappt werden kann, und zwar komplett freiwillig. Das heißt, jemand, der nicht swappen will, macht es nicht. Jemand, der zehn Prozent swappen will, macht zehn oder zwanzig oder fünfzig oder alles. Es hängt von eurer ganz persönlichen Strategie ab. Y hay paquetes del swapping in tu backoffice. Y quien quiera hacerlo, es voluntario, puede intercambiar uno a uno, la moneda, apeleseo classic, apeleseo última, con esos paquetes. Y eso es totalmente indiferente, tú, tú puedes decir, ok, yo voy a tomar 10% de mis monedas o 20% o 50% o 100%. Eso cualquier persona puede hacer voluntariamente. Und ganz wichtig, dass alle geswappten POCU Classics werden sofort verbrannt. Das bedeutet, mit dieser Maßnahme starten wir massive Verbrennung. Wir werden 50, 60, 70, 80, vielleicht gar nicht alle PLCU Classics verbrennen. Wenn die Leute swappen, bekommen sie den neuen Ultima und die alten Classics werden verbrannt. Das bedeutet, der Preis von Klassik kann auch massiv ansteigen. Es muy importante que entiendas que cada vez que alguien hace un swapping de PLCU cl eh, Clásico classic, a la nueva moneda, el PLCU Classic que es hoy la moneda que tú tienes en tu billetera, se va a quemar, el 100%. Entonces puede ser que vamos a quemar todos los PLCU Clásico. Por lo tanto, es muy, muy, muy probable, es para mí inevitable, eh, que el precio de PLCU Clásico también va a subir. Y uh, das cool es ist... Du swaps zwar eins zu eins, aber der Preis von Classic ist jetzt 1000 Dollar und der Preis von Ultima beginnt ab 10.000 Dollar und das ist das Coole, du verzehnfachst einfach den Wert deines, deines Coins. Und lo bonito es que tú sí puedes cambiar uno a uno el clásico al PLC Ultima, sin embargo, el PLC Ultima tiene ya un valor 10 veces más alto PLC U Classic hoy cuesta mil dólares y el PLCU última empieza, empieza con diez mil dólares. Y aquí es una pequeña rechnica, tengo un poco pero laste a la izquierda, a la gránea, fokussieren damit ich das erklären kann Aquí te hago una pequeña calculación y la tengo que un poco animar, pero primero, concéntrate en el lado izquierdo. So, stellt euch vor, jemand hat 100 PLCU Classics, also wirklich viele Coins und der fragt sich, hey, was mache ich mit diesen Coins? Verkaufe ich die gleich auf, dem, auf der Börse, kassiere meine 1000 Dollar, meine 100.000 Dollar und in meiner Tasche ist 0 Classic Coins am Ende oder was mache ich? Im richtet er sich eigenen tiene 100 monedas PLCU Classic. Y se pregunta, okay, ¿Qué hago ahora? ¿Lo vendo inmediatamente y recibo 100.000 pero me quedo totalmente sin monedas? ¿Qué hago? Und uh, natürlich kann er die 100.000 in die Tasche stecken, keine Coins, das Spiel ist vorbei, keine Coins, kein Spiel mehr, oder er sagt, hey, ich swoppe einfach in das neue PLCU. Y él puede decir sí, claro, no hay problema. Yo tomo esta estas monedas y los vendo y pues ya después ya no tengo ningún plc Und uh, er Swap zum Beispiel 100 Classic bekommt er 100 PLCU, aber die sind dann auf fünf Jahre verteilt. O él puede tomar sus 100 PLCU, puede hacer el swapping y recibe 100 monedas de los nuevos PLCU, pero estos están divididos para los próximos cinco años. ¿Por qué cinco años? Pues muy sencillo, porque ya tú sabes, los, los, las reglas de oro requieren que tú por lo, por lo menos mantienes cuatro años el activo contigo. Y las reglas son aquí drin sie sind absolut voll drin das bedeutet dass mit dem coin in der zukunft alles in ordnung sein wird weil es gibt keine ausbrecher die goldenen regeln missachten und deswegen den preis kaputt machen Und aquí tú puedes estar completamente seguro que todo va a funcionar hier ¿Por porque aquí no es posible de que haya unas personas que dicen ah no yo ya no voy a respetar esas reglas yo voy a vender und hier, der, im ersten Jahr kommen nur 2% der Coins auf den Markt. Da das kann gar nichts schief äh, gehen. Bei, bei äh, 10.000 Preis hat der Mensch 20.000 Dollar ausgecashed und hat immer noch 98 Coins in seiner Wallet. Das ist ja Wahnsinn. Hat 20% seines Kapitals, hat 98% seiner Coins immer noch in der Wallet. Si, si tú ves aquí en el primer año, la persona recibe dos PLCU de los nuevos, los puede vender por mínimo 10 mil, tiene 20 mil dólares, es decir, que ha recibido en el primer año 20% de lo que recibe, pero todavía tiene 98% de sus monedas en su portafolio, eso es increíble. Im nächsten Jahr, im zweiten, bekommt er 5%. Das sind 50.000, die er sich in die Tasche steckt und hat immer noch 93% seiner Coins in der Wallet. Im zweiten Jahr erhält er 5%. Das heißt, es sind 50.000 Dollar. Aber trotzdem hat er 93% seiner Moneda in seiner Billetera. Das ist wichtig. Der Mensch hat nur 7% seiner Coins ausgegeben. Hat aber 70% des Kapitals von PLCU Classic, ja, von diesen 100.000, hat er schon 70.000 in die Tasche gesteckt, hat immer noch 93% seiner Coins in der Wallet. Das ist super Sparstrategie. Es ist sehr wichtig, dass du hier eine Sache entstanden. Hast. Im zweiten Jahr hat die Person nur hat 7% de sus monedas mantiene 93% pero ya recibió 70% de lo que realmente hizo eh, en el intercambio porque intercambio de 100.000 recibió ya 70.000 pero mantiene 93% de sus monedas todavía En el tercer año 10% oh. raus, eso son 100.000, also entonces en tres años 170.000 rausgeholt inzwischen, das ist ja fast das Doppelte, was er mit Klassik rausholen konnte, hat immer noch über 80 seiner Coins in der Wallet. En el tercer año él recibe 10 de sus monedas nuevas y entonces él sacó 170.000 es decir, casi el doble de lo que él in el swapping el doble, pero se queda con 83% de sus Und das ist richtig, richtig cool, weil du in vier Jahren äh, über 200% von diesem Geld oder sogar 300% rausholen kannst, was du am Anfang hattest und hast immer noch über 60% deiner Coins in deiner Wallet. Das nenne ich Vermögensaufbau. Y eso es realmente increíble porque después de cuatro años tú recibiste más de tres veces más de tres veces lo que tú entregaste en el swapping pero aún así tienes te quedan 63% de tus activos las beste es en dem neuen última kann niemand die golden Regeln missachten es es nicht so wie jetzt die einen folgenden golden Regeln, okay. Und leiden und andere missachten die goldenen Regeln und sind alle irgendwie im Plus und verkaufen nur und jeder macht, was er will. Am Ende leiden alle. Mit dem neuen Ultima wird äh, Ordnung und äh, Profit herrschen. Y aquí nadie puede eh, hacer caso omiso a las eh, reglas de oro porque aquí todo el mundo tiene que respetar las reglas de oro porque están dentro de este sistema, no pueden hacer caso omiso como algunos que están sufriendo porque ellos respetan las reglas de oro y los otros no los respetan y nos echan a perder todo. Y ganz wichtig, es ist freiwilliges swapping es ist kein Zwang. Niemand muss was machen. Es ist nur ein Angebot für jeden, hey, swappe und äh, bekomme neue Coins und äh, die kannst du um das Zehnfache verkaufen. Und es ist sehr wichtig, dass du das Voluntar ist. Das ist nicht etwas, das ist eine Obligation, wo die Leute sagen, ah, ich habe das machen. Das ist Voluntar. Und du kannst es, wenn du es willst. Ronny? Ja, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Okay. Und das ist dieser Zwischenschritt, und wo wir einfach jetzt die, das Angebot der Coins einschränken durch, durch Verbrennen und Einfrieren, wo die goldenen Regeln alle befolgt werden, wo die Nutzer einfach zu uns in Strömen laufen, weil wir die nächsten fünf Jahre stabil am Markt arbeiten, auszahlen, in Preis wachsen und wo wir wirklich nicht mit 1000 Euro irgendwie dahin pendeln, sondern mit 10, 20 oder höher uh, in die Höhe in die Höhe wachsen. Y esto es lo que Und ganz wichtig. Das ist die, das vorbereitende Jahr auf eine ganz große Explosion bei Umstieg auf Throntechnologie, weil wir müssen vorbereitet sein. Wir müssen einfach die, das Angebot in die, in, unter Kontrolle bekommen. Wir müssen die Leute ausbilden, den goldenen Regeln zu folgen. Wir müssen neue, große Community äh, heranziehen. Wir müssen mit großen Preis starten. Und wenn der Fork da ist mit Tron, gibt es nur weltweites Boom. Und dann sind wir auf einem anderen Niveau. Es ist sehr wichtig, dass du, dass du jetzt Tenemos un tiempo de transición, tenemos que prepararnos, tenemos que educar a nuestra comunidad para que entiendan las reglas de oro. Y yo te puedo asegurar, cuando tenemos todo listo y cuando vamos a llegar a la, al cambio en la tecnología de Tron, vamos a tener una enorme explosión, vamos a tener una enorme comunidad mucho más grande, mucho más activo, mucho más educada y vamos a subir mucho, muy, muy, muy alto. Zum Beispiel, wenn jemand ein PLCU Classic hat und er kann sagen, hey, ich will das Spiel nicht mitspielen, er geht, casht aus, bekommt sein 1000 USDT und er ist weg und ja, ist gut. Um, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Imagínate, una persona tiene un PLCU und que está, en es un PLCU Classic und dice, no, sabes que yo no quiero hacer nada de eso, yo voy a vender, tomo mis 1000 dólares y me voy. Ciao. Oder er sagt, hey, ich nehme diesen ein PLCU. Und für 0,5 kaufe ich mir ein X-Farm. Für 0,5 kaufe ich mir X-Coins und ich vermehre die mal 6 mal und ich bekomme aus 0,5 mal 6 ganze drei PLCU Classics. O él dice: No sabes que yo tomo esta moneda y de 0.5 compro una granja y de 0.5 eh, voy a comprar PLSUX para congelar. Entonces, más o menos va a duplicar sus monedas por 6 y tiene, eh, porque 0.5 va a congelar 3 monedas después de que termina su licencia. Y él dice: Hey, cuando yo tengo 3 habe, werde ich sie gleich auch. Zu drei, also drei Klassik werde ich zu drei Ultima swappen und jeder Ultima kostet 10.000, dann hast du 30.000, also hast du aus 1.000 USDT, also die ganze 30.000 in, in, in dieser Zeit erarbeitet. Und wenn die Person sagt, ah, bueno, ich habe diese Monate, ich werde die PLC-X für Classic und die Klassik will ich jetzt für PLC-X. Los nuevos, y tú sabes que los nuevos van a tener un precio de 10.000. Entonces, tres monedas tienen un, un, un precio de 30.000. Entonces, en vez de tener 1.000, va a tener 30.000. Wenn zum Beispiel das neuer Kunde ist und sagt, hey, ich habe jetzt 10.000 USDT, was mache ich damit? Natürlich kauft er Klassik, und das ist die Nachfrage auch nach Klassik, und dann steckt er diese Klassik in die X-Farm, das ist dann die Nachfrage nach X-Farm. Das ist ja unser Kerngeschäft, ja? unser POC-X-Geschäft wird, um das X-Fache nochmal angekurbelt und verstärkt. Wir sagen, wenn si un cliente nuevo eh, inicia, empieza 10.000 Y entonces él va a decir: Bueno, ¿qué hago? Obviamente va a comprar Classic y de ahí viene la demanda de la moneda Classic y va a comprar la granja, porque la granja es realmente nuestro negocio. Ese es nuestro negocio principal. De ahí und él va a convertirlo en 30 PLCU. Y cuando uno este sistema das, aus, das, das ist das verdreißigfachung, das ist aus 10.000 kann derjenige 300.000 kreieren und das ist ein echtes Vermögensaufbau. Person Und so will ich mit dieser Strategie einfach Schritt für Schritt die, die Welle wieder nach oben bringen, dass der Preis wieder nach oben steigt, weil wir haben Kryptowinter vor uns. Wir haben nur krypto eins nach dem anderen. Ja, ich, ich habe es hier ich, hab, ich hab hier, ich ich habe es schon hier, ich will das gar nicht mehr sehen. Ich will aggressiv angreifen und wenn ihr alle mich unterstützt, ich sage euch, wir kriegen diesen Sprung nach oben und wenn der, der Fork mit äh, von Tron Chain ist, gibt's eine mega explosion so dass die ganze welt von uns erfährt y yo te digo una cosa yo estoy seguro que estamos en el cripto invierno y todos los días yo lo veo lo lo veo ya no lo puedo escucharlo tengo hasta aquí y yo simplemente quiero atacar yo quiero atacar yo quiero aquí hacer lo que hemos planeado quiero otra vez que el precio está subiendo y si tú me apoyas si tú me ayudas entonces vamos otra vez mover el precio para arriba ¿Y? Das ist meine Strategie. Ich habe euch gesagt, ich gebe niemals auf. Wenn ich, mich, wenn ich mich 20 Mal umdrehen muss, werde ich 20 Mal mich umdrehen. Ich werde ackern wie verrückt und ich werde alles geben, damit wir gewinnen, weil wir sind zu schön, wir sind zu, äh, zu attraktiv, um zu sterben, auch wenn alle anderen sterben. Wir wollen leben, wir wollen gewinnen und wir waren noch nie so stark. Wir waren noch nie so groß und ich will nur eins, na, unsere Ziele erreichen Y yo te digo una cosa, tú te acuerdas que yo siempre digo, yo nunca, nunca me voy a rendir, nunca. Puede ser que me tengo que voltear 20 veces, entonces me voy a voltear 20 veces, no hay ningún problema. Pero nunca voy a rendirme, yo hago lo que tengo que hacer y realmente somos muy atractivos, somos muy, muy, muy guapos para morirnos guapos, no se puede y aunque todo el mundo se está muriendo, nosotros no nos vamos a morir. Und ganz wichtig ist, dass wir natürlich nicht nur über Zukunft sprechen, das ist alles schon da, wir haben schon alles vorbereitet und der Prozess läuft schon, der Igor wird euch jetzt alles nochmal präsentieren und ich möchte einfach, dass ihr zuschaut, dass ihr einfach versteht, wie groß dieser Plan ist und wie viel uns dieser Umstieg auf Thron-Technologie geben wird, das ist einfach der blanke Wahnsinn. Bis dahin ist eure einzige Aufgabe, so viele wie möglich Coins anzuhäufen, dass ihr richtig mit Coins voll sind und Vermögen seid. Und jetzt Igor les va a enseñar un poco, que ya hemos desarrollado, porque no estoy hablando de algo que va a ser en un momento, no, todo está listo, todo está ya. Y Igor te va a dar ahorita una vista para dentro, para que tú veas todo. Y por otro lado, yo te digo que um, nosotros vamos a, vamos a seguir haciéndolo. Vamos a haciéndolo y pues con tu ayuda vamos a lograr todo. Ok, Igor nos va a enseñar ahora todo, toda la tecnología que ya se ha creado. So guys, Ronnie, we should wait. I hope it will be really fast, but we should wait for screen sharing. Yes, now it's loading, but uh, it's really needed for Está screen cargando. sharing. It's fast procedure. Okay, okay. So but now I want to show you, Ronnie and everyone. Oh, I think now it's okay, yeah. No, no, no, we don't see anything. Is it just? Could you check? <coughs> Because my side said that's okay. Mm -hmm. Ronnie? I cannot see it. Eh? I cannot see it. Oh, no, no, no, no, no. Okay. So, guys, do you see it? Ok, ya. Yeah. Sí, pueden ver, todos pueden ver, ¿no? Aquí en el chat pueden hacer preguntas, pueden escribir si lo ven o no lo ven. Yeah. Okay, Roger. Right. So, first of all, let me introduce our new site for plcultima.com. Okay, esta es la página plcultima.com. Absolutely new design. It uh, really, I think it's really better. And look, I understand you want to need It's how it works. End of key. Go to dashboard. Okay, yo entiendo que tú quieres saber cómo funciona eso, entonces vete aquí al Bacofist dashboard. Yes, and great. Look, now we have absolutely new amazing dashboard with new absolutely new design and we have a lot of new points in left menu. Y aquí tú ves que tenemos un un sistema totalmente nuevo y un diseño totalmente nuevo. So we talked about uh, swapping. We talk about swapping how we can swap our classic coin to new ultima coin. And this is how we can do it because we have a new new page in our back office on plcultima.com with a swapping units. Aquí tú puedes intercambiar tus monedas dentro del back office. Y esos son las unidades del intercambio del swapping. We have a lot of units for swapping for all our community from 0,01 0.01 one 1.000 point one to one thousand coins. Tenemos aquí para cualquier persona, para cualquier parte de nuestra comunidad, empieza desde 001 PLCU hasta 1000 PLCU. And if you need more information about how it works, no problem, just click on this button and you can see short description how it works. Y si And of course it's translated to a lot of languages and of course Spanish. Sí, y obviamente está a Igor sorry is this already working uh not yet it's definitely oh, okay. developer side but it will be really uh soon cool. uh -huh. and uh, I hope we will provide for you information in and publish it in chat maybe today at evening maybe tomorrow in the morning okay. uh, with current date how uh, when it will be done. Ok, um, yo pregunté a Igor si esto ya está funcionando, me dice no, todavía no, pero entre hoy y mañana vamos a recibir la información cuando inicia todo eso. Ok, para activar nuestra swapping Unit, we should click on button SWAP. Uh, para activar esto, tú simplemente le das clic aquí en SWAP o intercambio. And with a short waiting time, the new page for swapping will be opened. Look, this is Special Payment Method, POCU Classic. When you can send your current POCU Classic Coin for activation your swapping units. Y aquí tú ves que, um, vas a recibir, o si tú das aquí, te abre un sistema especializado para este swapping. Y simplemente tú le das clic y ya puedes enviar tu PLCU Classic. So, look, if you want to swap your 0.01 PLCU, you will receive 0.1 PLC Ultimate, new coins. Si tú quieres intercambiar hacer el swapping de 0.01 PLCU, tú recibes 0.01 PLCU C. You send these coins, all these coins that were sented. Will be burned immediately after sending, and you receive the new swapping unit in your back office and your dashboard after activation. Y tú vas a todas las monedas ahí en tu back office después de la activación, y um, esto esto es al momento. Le das click, lo mandas, Okay, Ronnie. Now we have in my example two different swapping units, and we can see information about these units. Ahora tú ves que hemos elegido um, dos diferentes unidades del swapping y aquí vemos toda la información. En In my example I have two swapping units for one PLC Ultima uh, each. Aquí en este ejemplo yo tengo dos diferentes, yo compré dos diferentes unidades por dos diferentes, uh, por do, uh, un PLCU. And this information, how many coins I will receive for first year, second year, third, fourth and fifth. Y aquí me dice exactamente cuándo voy a recibir el primer año, el segundo año, el tercer año y demás. So, after purchase, I can see details for every swapping units, only click by swapping oh, show details button. Y aquí yo puedo ver en cada momento todo lo que yo recibo, todo lo que yo he recibido y las fechas cuando voy a recibir lo demás. And we can see information about 12 transactions for every or five years. Y podemos ver aquí 12 transactions por los próximos cinco años. The first, the first transaction transfer to available balance immediately after activation. La and primera... every month I can see date, current date for every month's transaction and of course amount of this transaction. En el primer año yo voy a ver todas las transacciones que me están haciendo cada mes. Ok, this is information about only one, yeah, or two, three, or, or for each, for every swapping unit. But we have additional dashboard, we have additional widgets, combine it for all your swapping units. Y eso tú ves aquí, para cada unidad de swapping, diferente, pero también podemos obviamente unificarlo para que todos van juntos. Where we can see information about total swap bitcoins and available for payout coins. Donde tú puedes ver eh, toda la disponibilidad de todas las monedas que tú existen un swap y todas las monedas que todavía te van a llegar. Of course we have some additional information, yeah, because this is a really <laughs> very, very uh, needed button. Yeah. También tenemos aquí un botón donde tenemos la información adicional. With some questions. And look, Ronnie, after clicking payout, you can enter your wallet, new wallet, and receive your coins immediately. It's really easy. Sí, y después de que tú realizaste todo, tú le das click aquí en payout y recibes simplemente tus monedas information about your coins that were swapped and you received on your uh, wallets you can see in, in uh, payouts page with current id date of course wallet address and amount see sí, ves toda la información sobre los payouts que tuviste los los, los retiros sobre las monedas que has cambiado que has recibido y demás and look let's see the transaction for last payout click Y vamos a ver la última transacción aquí. This is Ronnie new blockchain explorer for the new POCU coin. Because look, we have a different wallet addresses. Oh, If isn't. we talked about our current, just a second, please. If we talk about our current Ultima, we have prefix U2X, but the new one has a new prefix U1X. Tenemos también aquí el explorador que es ya para la nueva moneda y tenemos nuevas eh, direcciones. Si tú te das cuenta para el PLC última, las, todas las billeteras empiezan con U2X y este empieza con U1U1X que es ya la nueva generación. So Ronnie, now we have a difference. Now we have a two. Different coins, PLCUC, as a classic, and PLCU as a new ultima one. Special for our community, we made site for classic coins. Look, and this site, Ronnie, this site is online right now. Y ahora tenemos básicamente PLCU classico y PLC ultima. Y por eso hemos hecho ya esta página. Esta página no está todavía funcionando. It's not online, right? Ronnie, plcu-classic.com It's available right now. It's oh. live. Entendí, entendí. Yo pensé que entendí mal, pero entendí bien. Está ya disponible. plcu-classic.com plcu-classic.com Yes. And of course, it's already translated to a lot of different languages and ¿Sí? of course Spanish. También está traducido ya al español. Entonces, bueno, wow, esos, es, eso es, llamo velocidad, están ya um, teniendo esta página, pueden entrar ya después del, de la presentación, por favor. Sí, pero I want to ask you. Now Ronnie, ahora quiero preguntarte, ahora quiero preguntarte una pregunta muy fácil. ¿Podrías verificar tu aplicación? No importa, wallet o your farm, y verificar tu wallet version o application version. Ok let me check let me check I have the version 3.0 perfect Ronnie congratulations now you have absolutely uh, updated wallet or updated farm and this application now supporting the new coin Ultima and classic and one time maybe it will be really soon okay one time I hope it will be in the morning you open your application and you will see the new design Look so the yes okay. and you can see new design your current Ultima will be classic and your farm with with Ultima balance will come will be, became a classic ah okay Uh, Igor me dice que mm, es muy importante que cada persona tiene actualizado su aplicación Sí, yo en este caso en el iPhone tengo el 3.0 Porque en unos días ya tú vas a abrir y te ves ya el nuevo diseño Ves los nuevos colores y también obviamente también la otra billetera Porque vamos a tener PLSUX, PLSU clásico y PLSU And if you need to, to, see, trans to, to see transaction about your wallet with Classic We made a new Blockchain Explorer for Classic Coins. Look, it's okay. new design and special for Ultima Classic. <clears throat> y también hicimos un nuevo Exploradores de bloques que es especialmente para PLCU Classic. And it's already, right? It's uh, online right now. Y está en este momento ya funcionando, está en línea, puedes entrar. How, how is it PLCU minus classic.info. Info, yeah, Ronnie, you're okay. right. Entonces, plcu menos classic.info y ya tú tienes estos nuevos, uh, el nuevo explorador de bloques. Wow. And if you open the back office for plcuclassic.com, we can see our main wallet and our cool. farm wallet, yeah, because mm. our ultima, became basic mm -hmm. so and we can see new design we can see new icons new ticker and your current uh, wallet addresses okay y también obviamente el back-office para classico clásico ya también está listo y ves aquí los nuevos iconos los nuevos colores y demás Perfect. now I went back to our plcu okay. site and Ronnie go to our our updated Platinum world site. Okay. Platinum so yeah, yeah. world. Okay, now we have uh, posts here. Yes, and uh, look, we have new main page in our Platinum world site. We have four different widgets with the five balances. Ah, ok. También los tienes cinco diferentes balances porque obviamente ya vas a ganar eh, diferentes monedas PLCU, PLCU clásico y PLCU X y ya está eh, configurado. Wow. Great. Sí, if, you have, if you have on your balance in Platinum World balance PLCU, it, it it will be the PLCU classic. Perfect. Excellent. Love it. Of course, yes, you can make a payout, and Ronnie, if you see this POCU, it's a different balance. It's not your swapped coins, it's mm -hmm. only for bonuses, not from the swapped classic to Ultima coins. They're two different balances from Platin World and POCultima.com site. Yeah, aquí ves tú las diferentes monedas y puedes Puedes mandarlo un a, a uh, intercambiar a la exchange o donde tú quieras. Muy bien. So, Ronnie, going ahead and we move to última cashback site. Ahora miramos última cashback. And look, now you can oh. see it's a, not a production. Yes, it's our development environment, but we mm -hmm. can see our default wallet for cashback PLCUC. Okay, entonces aquí estás viendo que también para el cashback están usando PLCU clásico, que es hoy nuestro PLCU, pero ya hicieron el cambio también del color y del icono. And we have and, and we have a cashback in uh, POCUC also. So, Ronnie, we have made a great work, I think. Absolutely. Because this crazy attack for all crypto in this time Tron chain a lot of different networks we really uh was under massive attack from the hackers from the botnets yeah and this is a really brilliant solution for sure. split our coin Ultima and uh new Ultima and classic and look we have a lot of different sites a lot of different services and it is Uh it it will really be uh, done very, very soon. And uh, this is final of my presentation. If you have some question, I can help you. But Ronnie, please ask the people in our team in our group right now. I need a feedback because this is really important for us. Uh, I think okay. we okay. Your voice okay, Igor me pregunta. Eh, Cómo vieron toda la tecnología que ya desarrollaron un poco de opinión eh, aquí en el mensaje. Bueno, el... es es es es es es es es es es es es es wie genial diese Idee ist. Ich möchte ja nicht mich loben. Das ist ja Verdienst unseres gesamten Teams, mhm. wie weitsichtig das ist und dass, ob die Leute verstehen, das ist, dass, dass diese Strategie jegliches Risiko eines Kryptowinders und so weiter ausschließt durch diese Verknappung. Da können Sie alle zusammenbrechen, kann nichts passieren. Das heißt, wir sind die nächsten fünf Jahre komplett sicher, über alle Gewässer. Wir sind einfach stabil und können richtig cool aufbauen. Uh, Alex, pregunta. Y dice que mira, es muy importante que me dan aquí su opinión, si es posible Sie o, o si ustedes lo entendieron, entendieron la genialidad que que nosotros realmente con esto estamos evitando cualquier ataque, cualquier problema del cripto invierno que estamos blindados que, que no importa qué pasa, nosotros vamos a ganar, entonces quiero que todo el mundo entendió eso uh, Und es es ganz wichtig dass es nur ein zusätzlicher Verstärker für POCU an unserem Businessmodell Model, an POCUX ändert sich das gar nicht POCUX ist, uh, ist, uh, ist uh, connected zu 100.000 Dollar POCUX ist äh, noch mit dieser Geschwindigkeit wird produziert. Der war und bleibt mega interessant für jeden, besser als alles andere auf dem Markt. Und, äh, und unser also ein Hauptlokomotiv, so ein Eisbrecher der POCU wird einfach damit mega, mega, mega verstärkt. Es ist sehr wichtig, dass du que nuestro negocio principal no cambia nada. Y eso todo es voluntario. Eso es nada más algo que agregamos para hacerlo más potente, para que eh, PLCUX y también PLCU puedan tener más fuerza aún. Nadie está obligado a hacerlo. Eso es algo, un, una herramienta adicional que yo les estoy proporcionando. Ich weiß, dass ihr viele Fragen vielleicht habt. Wir können das auch abarbeiten, oder, Roni. Du kannst ein, ein Dokument erstellen mit Fragen okay. und dann kann ich die alle beantworten und du quasi übersetzt. Und äh, wie, oder wie wollen wir machen? Okay. Wir können auch extra Call machen für die okay. Deinen okay. die Fragen beantworten. Okay. das hier machen. Und ich glaube, ja, die haben jetzt sehr viele Informationen bekommen. Wir müssen ein bisschen verarbeiten. Ja, mm -hmm. uh, sí. Alex ist fragt, was wäre die beste Form de alle todas zu erklären. Alex propone de que um, vamos a hacer una lista, um, y yo prefiero personalmente eso, una lista de todas las preguntas y él los contesta uh, por escrito muy puntualmente, o hacemos otro webinario porque ahora dice Alex que tienen tanta información, tal vez es bueno de primero asimilarlo un poco, o uh, simplemente hacer la lista y Alex uh, contesta uno por uno, um, porque ahora estamos ya tan sobrecargados con información. Alex, ich glaube, es wäre gut, wenn ich ein Excel-File erstelle und jeder soll seine Fragen reinmachen, mhm. weil es sind die total äh, overloaded mit äh, Informationen und vielleicht mhm. nicht mehr aufnahmefähig. Und dann, wenn du Zeit hast, äh, beantwortest die und dann hat jeder auch genau eine sehr saubere äh, Erklärung für alles, ohne zu sagen: hey, ich habe das missverstanden, ich war schon ziemlich müde oder. Okay, aber den Feedback habe ich nicht verstanden, weil die alle in Spanisch schreiben. Schreibt doch also, also Fantastic oder, oder not fanta fantastic. So, so I understand, ja. Yeah. Äh, nee, aber hier steht, guck mal, another powerful tool. Let's create many billionaires. Very powerful tool, very smart move. Ja, das ist und, das, was ich verstanden habe und durchgelassen habe, aber alle alle. Ah, okay, okay. Spanisch okay, äh, ich Alex. Äh, nichts. Alex, si, si, Alex está diciendo, que Alex Quisiera que le envían un poco la opinión, como es fantástico o no, fa fantástico o no, fantástico, um, porque no entiende el español y no entiende qué están no, diciendo. Sorry, Realmente, quiero mind. una opinión, quiero una opinión. Ok, ahora sí, fantástico, ya, ahora puedo entender. Fantástico, súper fantástico, ya, yeah, eso súper fantástico This is good feedback, yeah, this is absolutely, look on this, fantastic, Perfect. amazing, look on this, oh my God, fantastic. <laughs> fantastico. okay, this is what I can understand. Sí, Super eso lo puedo entender. Mega incredible, thank you, thank you very much for your feedback, Michael. I know. Ich weiß, es wird richtig mega krasses Tool werden. Diese, das nächste Jahr werden wir durchbauen. wir werden fokussieren, wir werden ausbilden. Leute werden viele Coins kreieren und dann, wenn wir auf Thron umsteigen, wird einfach eine weltweite Explosion geben und wir sind dann unter Top der Tops der Coins auf dem Markt. Ich bin sicher, dass wir im nächsten Jahr trabajar duro vamos a educar bien a la gente vamos a trabajar con un buen sistema que todo el mundo tiene más monedas más monedas más monedas más monedas y en un año cuando ya hacemos el cambio al, al, al blockchain de tron vamos a tener una explosión y vamos a estar en los rangos más más alto en este cripto mercado oh I, i really love the strategy fantástica oh my god this is so cool so i, I make my video to this <laughs> Sí, amigos, yo también creo que, como es algo adicional, vamos a tener aquí una, una oportunidad muy, muy, muy grande um, y la gente va a querer hacerlo. Nad nadie está obligado a hacerlo, pero yo lo veo súper bien porque esto lo va a dar un gran beneficio también para, obviamente, también PLCU Classic, la gente que dice, no, yo no quiero crear un patrimonio, yo prefiero de comprarme pan hoy uh, y pagar mi renta y mañana, pues, no sé. También para ellos es bueno porque el precio se va, va a subir, va a subir, tiene que subir. sí Entonces, para los dos, el que quiere comer hoy y pasar a la mañana y el que quiere hoy crearse un patrimonio, para disfrutar mañana para los dos tenemos ya la solución y eso no hemos tenido antes, me parece muy, muy, muy poderoso. ¿eh? Entonces, ja, yeah, Alex, vielen Dank. Muchas gracias, amigos. Thank you. thank you, thank you very much. Till next time. Ich warte dann auf die Frage Liste und dann gehen wir durch und wir rocken. Ok, sí, Alex va a esperar la lista de las preguntas y él los va a contestar muy puntual, muy puntual cada pregunta. Yo, me, yo aseguro que no va a tardar más de un día y ya hoy, hoy voy a hacer el Excel, lo comparto y ya lo hacemos. Hey, Alex kann ¿sí das Video bereitgeben und ihr könnt das teilen auf YouTube überall. Es es auch kein Problem, es todo alles Ok, okay eh, yo voy a hacer un video. Voy a subir un video um, y lo pueden compartir en YouTube y no hay ningún problema. Es todo ya está público. Alles klar, Alex. Ok. Bien. Thank you. Bye, bye bye. Bye bye. Gracias. Bye bye. Ich bleibe nur ein bisschen hier und spreche noch kurz mit den Leuten. Ok, mira, diamante, tienes que entender una cosa. Um, esto me parece una un